Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 17, ist die Wahl von Mitgliedern und nachrückenden Mitgliedern des Wahlprüfungsgerichts nach Art. 78 der Hessischen Verfassung und § 2 des Wahlprüfungsgesetzes. Hierzu liegt Ihnen ein Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN, der SPD, der AfD, der Freien Demokraten und DIE LINKE vor. Er trägt die Drucksachennummer 20-24. Zu wählen sind Drei Mitglieder des Wahlprüfungsgerichts und drei nachrückende Mitglieder können wir hierüber offen abstimmen, oder wird geheime Wahl gewünscht? Offensichtlich können wir hierüber offen abstimmen. Dann kommen wir auch zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-24 zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist es gibt Enthaltungen. Halten Sie die Hände hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Enthaltungen. Damit ist der Wahlvorschlag angenommen.